Ich würde euch nie in meine Hunde-Use ein sage mal. Was ist das ein Wart. Spezi? Was? Es ist das ein Spezi? Also ein schüpf mhm. oder so? Eine Paulana-Spezi. Oh, ist, ist schon heiß. Okay. Mhm. So. Analysiere eine Grasplatte. Ich analysiere meine Grasplatte. Oder habt, habt ihr schon? Ich habe eine Werkbank. Oh, wir können den Bogen machen, sehr schön. Haben wir so ein bisschen Sachen analysiert? Hm, das ist ich will immer Bogen machen. Ich will auch, also ich safe. Bogen ist brauche ich in diesem Spiel. Okay. Okay. Ähm, das Problem ist, ich habe davon die Tic Tac Dose gefunden, aber die Tic Tac Dose können wir noch nicht äh, nutzen. Alter, jetzt können wir noch richtig bauen. Niedriges Ding haben. Jetzt können wir bauen. Ja, okay. Erstelle ähm, ein Stück an der Rüstung. Okay. Das ist meine Augenklappe. Die ist wichtig. Jetzt ja, die Frage, ob wir einfach ähm, erstmal ein bisschen... ein bisschen jagen gehen. Bestimmt. Ja. Grasband mit Fenster. Grasholztür. Wollen wir zusammen ein bisschen oh. rumlatschen? Ich, ja, ja, oder ich bin dabei. Jeder so für sich. Äh, ich bin bei euch. Ich traue mich alleine gar nicht. <lacht> Erstelle er stelle er eine ne? Rüstung, soll ich hier steht hier. Ich ja, Rüstung. aber dazu brauchen wir ein bisschen Ameisen, Panzer und so eine Scheiße. Deswegen würde ich sagen. Ich kann eine Kleehaube bauen. Oh, guck mal, da oben ist eine Biene! Boah, oh? die gab's das letzte Mal, glaube ich, nicht da oben, über mir. Ui, Seht ihr ja. sie? Und die hat auch so Ding am... Ja, wie heißt die? die? hat einen Pummelarsch. <lacht> <lacht> Aber warte mal, ich trinke das hier mal noch, wenn ich ja schon stehe. Ui. Hallo. Kann ich auf dir reiten? Geil. Klar. Moment. Ich, ich, hab, ich hab einen Schabrauschen. Komm mal her, Ich will gucken, wie er das macht. Nein, ich hab, ich einen Haube, naja, ich hab eine ich Haube übrig. Ich hab eine Haube. Hab eine Haube, ich. Ich hab eine Haube niemals, tu ihm niemals weh, ja? Ich hab eine ich Haube niemals Haube, weil ich die irgendwie abhebe. Okay, Leute, dann, dann lass uns mal gucken, was wir was hier haben. Was ist denn hier los? Also, ich hab einen Reiter jetzt. Mir egal. war der viel Spaß. Hier ist bei mir, deswegen kann ich das. Da ist eine Kleehaube bei mir. Wo bist du? Torben und ich, habe oh ja. fighten. Hab ich. Der Flieger, Wait, kann ich die, die kann ich anziehen, oder? Ja, ja, so also wie ich jetzt oder gerade am Kopf. Genau. Kopf. You wie know. hey, das? Man muss oh, sein, Kopf. Das Wichtigste okay. an mir ist mein Kopf und oh, den sie ich zu schützen. Jetzt hm. habe ich sie mit einem Stück Kleeblatt. <lacht> das klingt sehr sicher. Oh, hier ist eine ähm, ne Kassette. Da geht es wahrscheinlich mit der Story weiter. Aber ich glaube, wir machen erstmal noch so ein bisschen so, oder? Ja, ich würde gerade erstmal so ein bisschen sammeln und wie gesagt, so ein bisschen. Hier, die. Das wäre. Okay. Und so Kram. Hm? Aber wir müssen noch irgendwas mal bauen können, dass wir so Pfützen trinken können. Irgendwie so ein. So ein ich weiß ja, nicht, ja, ein aber Wasserfilter inzwischen können wir. Wir können immerhin trotzdem ich hier schon mal. Trinkflasche, also wir können äh, die. Sammeln, das Wasser sammeln. Ja, das kann man immerhin schon mal. Boah, das ist ja übel verschickt, hier im Wasser rumzuschwimmen. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie nass oder erkältet dann oder sowas, oder? Gibt's cool. sowas in dem Game? Ich Weiß ich nicht mehr. Oh, da okay. hinten? Oh mein Gott. Ich komme mal zu euch. Was Lauf sind? bitte nicht weiter als da wo ich stehe. Schau mal einfach nach vorne durch. Ich komme. Siehst du Dinge? Siehst du Dinge, Tom? Oh, ich will's auch sind. <lacht> Ich sehe nur Spinnen. Ich glaube, wow, ist das die Spinne da hinten? Was da die geiles Nö, Klopfer? das ist das ist Ui. Ist Mutter? Cool. Ui. Cool. Ja, nee, da lassen uns nur nicht hin. Nee, lass mal nicht. Nee, nee, hin. nee. Ja. Das sind, da fühle ich mich nicht bereit gegen eine Spinne zu kämpfen. Ich mit meinem Zahnstocher oh. hier. Ja, Was? Ja, Tropico Puncho habe ich entdeckt. Oh, das ist hier. Da. Ja, einfach direkt nehmen. Tropico Puncho. Es ist. Uh, das ist ein Ding. Äh, so, so ein Tetra-Pack zum Trinken. Ja... Oh. Saft Oh geil! Wow. <lacht> <lacht> <lacht> hier ist, hier ist noch ein Hier ist noch einer. Ja, warte, ich wollte dem... Nehmen, das ist ja, nehm den mal mit in die so Flasche. Ding, ja, habe ich den schon gebaut. Moment, eins nach dem anderen. So, lass mal gucken, wo Flasche ist denn Flasche das? schon, Trinkflasche. Oh, mir fehlt Madenhaut. Leute, wir müssen Maden jagen. Maden? Hast ja. du Durst, Walle? Weil dann kannst du es trinken. Nee, nee, ich hab schon, ich hab schon. So, gut, Habt ihr noch zwei äh, Rüsselkäferfleisch und zwei Madenhaut? Ach so, Madenhaut brauche ich auch für... Ich will ein Schild bauen. Alter, bei mir backt der Marienkäfer richtig hart. Boah, ich auch. Komm wir her, rauf ja, ja. und schau mal. Rauf runter, rauf runter, rauf runter. Ja, alter geil. Gut. Ich will jetzt hier hochklettern auf den Tetra pack <lacht> <Aber> <lacht> den <Kaputt lacht> <war>. Stopp. <lacht> Schaff ich das jetzt? Oh nein, oh mein Gott, schau mal. Da sagt man immer, Wegschmeißen von Müll ist scheiße in der Natur, ne? aber das wäre ja dumm gewesen, wenn wir es nicht gehabt hätten. Ich weiß doch nicht, was das jetzt uns bringt, das Ding hier. Irgendwas kriegt unter uns. du. Oh Gott. Nein, das ist Anne hat das gesagt. Anne hat was das entdeckt, oder? Ja, Anne, bei dir irgendwie ist etwas unter dir gegraben, hat er mir gerade Was? Ich bin hier ganz gechillt. Ich wollte eigentlich die Ameise killen. Mein Speer, mein Speer. Okay. Schön, dass du, dass, dass ich sie kenne und du. Ey, Leute, vorne, ähm, ähm, ähm. Da kommt was. Ist das eine Sch Ja, Sch Sch ne, hier G gräbt sich was. Guck mal, hier, hier ja, gräbt hier sich gräbt was. Hier wirklich was. Oh, ein Hackwerkzeug. Ah, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was da unten ist. Ich weiß nicht, ob wir das. Oh, sorry. Wollen. Yeah. Ja, das auch ist wohl cool wie Mini, das ist, das ist richtig ja. Mini. Und das da vorne, das weiß ich nicht, was das ist. Ich mal das gucken. ist nichts Gutes. Weil das da ist aussieht. nichts Gutes. Oh, das ist ein Spinnenweben wieder, das ist wieder gefährlich. Ja, deswegen es ist es nichts Gutes. Irgendwas hat gepiept hier bei mir. Ne? Oh, da ist eine Spinne. Ah, lauf, Aber wenn es piept, das heißt, glaube ich, dass in der Nähe hier so ein Analysier-Ding ist. Ist ja, cool. aber hier sind überall Spinnen. Ich weiß nicht, ob wir hier wirklich sein wollen. wollen nee, jetzt ganz nicht vorsichtig nur. Ganz Rüstung und so Zeug bauen. Du sollst ja nicht Richtung Spinnen laufen. Ich will auch ein bisschen Sachen haben zum Killen. Was ist mit dem Marienkäfer? Ja, schon, hier? aber wir brauchen halt also auch Rüstungstationen und so. Wir müssen ja Kram farmen. Ne? Hey, du Marienkäfer. Was machen Moment, wir mit dir? Ich bin gleich wieder da. Moment. Zum Beispiel, ja. Er sieht ich schon cute cool aus. Einen Bogen. Ja, ein Bogen wäre nice. Ein ja, super, da brauchen wir halt erstmal fliegen. Es ist es halt, wir brauchen halt so viele Sachen, die wir noch nicht haben, und deswegen will ich rumlaufen Tiere killen. Kannst du anfangen? Ich weiß. Also, ich bin hier, hier, hier ist, ich bin bei der Tic-Tac-Dose hier äh, können wir das noch nicht abbauen, weil wir kein schwereres Werkzeug haben. Mhm. Ein bisschen Tau trinken immer wieder, wichtig. Und ich bräuchte jetzt noch Madenhaut und Rüsselkäferfleisch. Dann könnte ich mir zumindest mal ein Schild bauen. Aber eigentlich will ich auch lieber erst einen Bogen. Aber wo ist? Und dann. Ja, für Pfeile. Guck mal, für Pfeile brauchst du Milbenpelz. Oh, das habe ich sogar. Und Distelstachel. Na, waren wir da, das noch nicht? Einfach Milbenpelz hast. Hm, doch, hab ich. Ein Stachelsprössling. Eine rote Ameisenkeule. Oh, das ist Stufe 2 schon. Das ist next level. Mhm. Ich glaube, wir müssen nochmal zu diesem Turm und da unten rein, dann mit der Fackel. Das ist mal Schritt 1. Da Stimmt, das habe ich vergessen. Ich habe also eine. Ich habe jetzt, mal, ich hab, ich hab dann jetzt mach, auch eine. Ich habe noch Hängen. eine, perfekt. Gehen wir da dann, jetzt rein. Ja, dann das dann schauen wir, dass Torben gleich noch eine hat und dann. Ähm, genau. Ich habe noch wir rein. ein paar Pilze, weil mit den Pilzen. Ein bisschen, das Pilz ist so, so ein kleiner. Oh, eine Spinne, oh mein Gott. Oh, oh, schnell, schnell, ja. schnell, schnell, schnell, schnell. Hat ihr mich gesehen? Weiß ich ja. nicht. Oh mein Gott. <lacht> Ich laufe ums Eck von so einem Stein, plötzlich steht die vor mir. Ähm, weißt also. du denn, wo... Wo? wo wir da. Was habt ihr wo gehört? diese Höhle war, wo wir rein wollten? Was seid ihr denn? Äh, ja, bei dem Turm. Wir, wir haben gerade einen Plan besprochen. Wir haben uns gesagt, Was? wir müssen jetzt zu dem... Müssen, wir gehen jetzt unten rein in dieses, äh, links, wie diese heißt Höhle äh, die Fackeln. Höhle. In die Höhle. Anne und ich haben jetzt zwei Fackeln. Hast mhm. du auch eine? Ne, ich kann ja hinter euch herlaufen. Ich ja denn ich weiß so. Pete ist ja eher so die, die, die Kampfmaschine, das habt ihr sicherlich <lacht> schon erkannt. Ich komm ähm, jetzt einfach zu euch. Okay, ja, genau, warte, führt uns zur Höhle dann gleich. Äh, ja, wir müssen ja zu dem Turm, ja, das gleiche vorne. Muss nur gleich da wo Pass die Spinne war. Perfekt. Mein, mein Sohn. Du so, mal mein Passwort schicken. Okay, Torben schickt noch ein Passwort da. Ja. Gleich soweit. Wichtig. Ja, ja. Allerdings, Moment. Bin ich also, hier, ein hier war die Spinne, hier müssen wir aufpassen, ja? Man kann übrigens auch schleichen, ne? Das weißt du. Aber wir müssen sogar hier hin. Guck mal, das ist. Ja, da vorne ist die Spinne. Da, vorn oh da Gott, vorne zwei ist die Spinne. Äh, nur eine, eine. Ja. Die läuft gerade weg, die Spinne. Mhm, ist gut. Aber warte mal, ist das der richtige Turm hier überhaupt? Sieht irgendwie falsch aus. Lass uns doch mal kurz zurückgehen zu dem. Okay. Ja, das ist der falsche Turm. Das ist der falsche Turm. Es okay. hätte mich jetzt auch gewundert, dass genau da eine Spinne rumläuft schon. Wir müssen zu dem Turm hier auf der anderen Seite, Wait. hier bei mir. Warte, ich habe gerade irgendwas entdeckt und. Follow me, follow me. Okay, aber das, dass man Ausdauer hat, ist sogar okay, weil die Ausdauer ist echt mal viel Ausdauer. Man kann viel rennen, das ist ganz cool. Ich hasse ja, das, das bei Spielen, so. nämlich wenn du nur ganz kurz immer rennen kannst. Das ist das Schlimmste. Und sie erholt sich halt relativ zügig, wenn das du nicht machst. Ja, das ist echt so okay. Was ist das denn hier? Hier sind so ein paar Rüsselkäfer, die brauchen wir wieder für alles. Was ist das hier vor uns? Wo du jetzt gerade drüber springst? Was sind denn das für Löcher da drin? Äh, ich glaube, das ist ein Fußabdruck. Ja, oh. irgendwelche oh, ja. ja, krass. <lacht> so klein sind die. Geil, wir. oder? So klein. <lacht> Hui. Hui. Uh. Da geht's in den Tunnel rein, und hier vorne geht's... Was quiekt hier so? Die, die Minimaden. Oh, die sind... Ja, die brauchen wir auch. Die sind super gut, ja. ja. Du willst nur nicht gegenseitig hauen, das ist immer ein bisschen... <lacht> <lacht> ah, die springt mich an! Ja, die, die sind auch nicht nett. So, wo ist die Höhle jetzt? jetzt? Hier, hier, hier, bei dem Kabel. So, okay. jetzt äh, noch, noch einmal essen, Fackel an und äh, rein da. <lacht> torben. Mach's kaputt torben. Wir kommen gleich zwei. Au nicht mich hauen! Das ist echt schwierig, dass wir uns nicht gegenseitig hauen. Jemand der da vorne ist, der kämpft halt. Okay, das sind ganz schön viele. Ui, was ist das hier oben? Mitnehmen, alles mitnehmen. Alles kann man mitnehmen, cool. Schleimpilzstängel. Okay, mm. hier brauchen wir einen Hammer. Habe ich. mach lieber den oben kaputt. Ach, was, wenn der runterfällt, macht dir keine Sorgen. <lacht> Mehr Schleimpilzstängel. Unser erster Dungeon hier. Oh, was ist das denn hier? Oh, wow. Tageslicht. Oh, das was ist das geil, oh, geil. Hammer, Hammer, Hammer, Hammer. Hier am Boden liegt was. Skate. Hammer, Hammer, Hammer. <lacht> nee, geht nicht. Hört ihr das zu auch? Zu niedriger Rang. Mhm. Da kommen wir zum Boden. Unter uns. Was ist das? Skaby-Schemen ermöglichen dir deiner Oberfläche eine andere Optik zu verleihen auf dem bs Register kannst du einzigartige Tag- und nacht auswählen. Was? Wo mache ich das? Okay, was. Ähm, wir, kommen wir kommen hier irgendwie Eiche, nicht weiter, die, oder? Da ist so eine Eichelschaufel, kann man bauen. Glaub, ja, aber die, die. Da haben wir noch nicht dieses Eichending, ne? Ja, und für das Ding brauchen wir einen Robust, also einen Hammer Tier 2. Ich habe nur einen Hammer Tier 1. Okay. Ich habe auch bring, noch bringt uns, ne. den 1er. Also bringen, kommen wir hier doch nicht weiter. Aber vielleicht hat das schon gereicht, weil wir das, weil die, die, Nicht so die Milben schnell, da weggemacht Ja, Wo haben. bist du? Wo bist du? Hä? Ja? Ich alleine? Habt ihr mich hier im Dunkeln gelassen? Ich bin immer ja. noch am, am Ende Uff. der Höhle, also ja. ich bin immer noch drin. <lacht> Und Torben schiebt schon richtig Panik. So. <lacht> ich glaube jetzt, das, ähm, das Teil ist das dürfte jetzt auch heile sein, jetzt wird das wahrscheinlich wieder gehen, oder? Darf ich etwas vorschlagen? Ja. Ähm, dass wir an der Base irgendwie eine Kiste oder so bauen, weil mein Inventar ist voll. Ja. Machen wir cool. das. Was ist denn dieser, dieser... Habt ihr auch so ein Ausrufezeichen da? Ja. Äh, ja. Das ist die, diese, dieser Kasten da mit dem laser Ja, die sollen wir ja weiter untersuchen noch. <lacht> Ich würde trotzdem erst noch mal gucken, dass wir ein bisschen weiter equip haben und sowas, bevor wir weitermachen. Ja. <lacht> ich bei dir. Okay, ähm. Um. Oh, was ist das hier? Ist das hier? Oh, Hammer ist es. Hammer Ich hammer den Schlabber ab hier. Ja. Immer schön <lacht> raufschlabbern. Klumpen. <lacht> Einmal richtig auf den Saft, damit der Saft raus... Leute, Leute, Leute, Leute. Was? Wo ist denn so Base? Ja, da wo ich stehe. Wenn du zu mir kommst, steh direkt auf der Base. Ach, ein grobes Seil. Hä? Was fehlt mir denn? Hopp! Ach, ich habe keinen Platz! Oh mein Gott! Ich werfe mal. So. Kann ich das fallen lassen. Zit. Wir haben immer noch keine Madenhaut. Also, ich mache jetzt mal so ein Vorratsding, ja? Wo wir ein bisschen sammeln können. Vorratskorb. Mhm. Weil ich oh, ja, das ist das ist so aus. Mhm, mach das mal. Ich stelle den mal da hin. Eine Augenklappe kann man machen. Was bringt denn das? Oh ja. Hm. Hm. Ich tue mal ein paar Pilze rein. Hat schon vor also ein Lager gebaut? Ah ja. Ja. Yeah. Aber da kann ich jetzt noch nicht. Da Ja, machen. weil ich davor stehe. Gedulden Sie sich! Wo hast du eigentlich Madenhaut herbekommen für die Trinkflasche? Ich hatte ich habe ja noch keine. Achso, ich dachte, du hast schon. Mm -mm. So, ihr könnt auch was in, in das Ding packen. Eine Sache zum Analysieren. Eine Gasmaske, cool. <lacht> Klar. Also wenn, wenn ihr essen, wenn ihr Essen nehmt, dann nehmt ihr immer das, was am, am, Weiß, am meisten schon verdorben ist sozusagen. Ne? Oh, da habe ich noch nicht drauf geachtet. Ähm, ich glaube, dann grill ich mal. Lassen meine Was Haube fallen. Hier, zum... hier liegt noch mal ein Rüstungsstück hier hinter deinem, hinter dir. Ahne. Haube das ist ein fallen. Ameisenhut jetzt. Ja, ja, ja, bei mir. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Danke. Es ist aber lieb, dass du mir gegeben hast. Safe than sorry. Ich muss ich leider die... trotzdem eine Rüstung erstellen, weil sonst ist das Tutorial nicht beendet. Immer so nervig. Hm. Ich mache mir einfach gleich einen Kleeponcho, Alter. Oder ne, die Kleber schienen Ah, da brauche ich die Werkbank, fuck. Ja. Ach, die ist ja schon so, ready. Ja, ja, die habe ich ja gleich vorhin gemacht. Oh. Okay. wo war das jetzt hier? Okay ist ja cool können wir eine gasmaske bauen okay. nee, kann ich nicht ich kann erklärung ihr volkwerft ne? auch lange nicht mehr gespielt oh, bitte. warum kann ich mir das jetzt nicht herstellen was denn ich habe eigentlich alle sachen die ich brauche aber ich kann es nicht herstellen was denn ähm, Moment, muss mal kurz was essen. Ja. <lacht> ich bin, ich bin vor einem Klee-Outfit jetzt. Ja, hier so Klee-Poncho wollte ich bauen. Der sagt doch, ich kann alles, hab alles, aber. Hast du auch ein Seil und so schnell gestellt? Ja, ja, es steht alles auf, alles Ordnung, Und du bist alles... an der Werkbank dran, ne? Ja, du musst nahe. die Werkbank öffnen. Das ist wirklich ja, da wichtig. Bin ich ja. Achso, okay. ich war nur nicht nah genug dran. Okay. <lacht> Ich konnte die öffnen, aber ich konnte nicht mhm. die nehmen. Ah, äh, dann Oh, ja, ich, ich hab Durst. Ja ich auch gerade direkt hier über mir so einen Tropfen. Ja. Hier ist auch einer. Komm, kannst du über Was? den Stein hier hochspringen? Ja. Oh, den habe ich nicht gesehen. Kann ich pingen? Ich glaube irgendwie schon, aber ich weiß nicht mehr wie. Ja. Was wo? Nee, hier so hoch springen sind kannst du trinken. Andere Seite. Ah da. Muss <lacht> musst halt auch E eh drücken, dann. <lacht> ja, das hat nicht... Ich, ich, ich werfe mein Ding einfach. Nein, das geht, easy. Ja, aber das stresst mich. Ich bin lieber ganz wie gut. Wie kann man nochmal da? das wie ah, kann man noch mal I mean, this is probably what bottled water is. 17.44 Uhr, wir müssen länger schlafen. Also wir, müssen, wir gehen erst um 8 ja, müssen, oder so, oder genau, um 9 Uhr schlafen. wir müssen schlafen. ein bisschen wach bleiben. Wir können ja jetzt so ein bisschen Material farmen noch. Also ich hab, okay. Ihr müsst auch... Guck mal, dass ihr Verbände habt. Verbände wären cool, oh, wenn ja. ihr da ein paar habt. That's also ich habe drei. Ich habe gerade gar nichts. Ich könnte noch einen könnte ich noch machen, wenn ich Pflanzenfaser habe. Ich mache jetzt auch noch einen. Pflanzenfaser ist ja easy, sie liegt ja überall. Okay, wo ich Saft und Ding habe, habe ich noch eine äh, Augenklappe. Wichtig. Das mhm. falsches Werkzeug draußen ja. Oh mein Gott. <lacht> Sorry. Hat mir leid. Gesundheit. Gesundheit. Okay, ich, ich gehe jetzt mal ein bisschen gucken, was wir hier. Ähm, hier ein ja, und ich mache hier mal eine Wegmarkierung, weil wir haben ja kein. Oder doch, nee, Quatsch, wir haben ein Zeichen, ne? Ähm, fürs Lager. Also von der Ferne finden wir das, ne? Wieso, wieso komme ich hier nicht rein? Habt ihr ein Zeichen vom Lager, wenn ihr weiter weg seid? Ähm, nee. nee. Ja, dann mache ich jetzt noch eins. Ein grobes Arsch, ähm, grobes Seil kann ich ja wieder herstellen, ja. Ich mache als Zeichen... Ich die Irgendein Home oder sowas. Ein, ja, Haus oder? ein Haus. Ich dachte, ich kann hier was schreiben, aber yep. auch nicht. So. Ja, ich denke, das ist erkennbar. Sehr schön. Ja, eine Spitzspinne. <lacht> was zum <ist> Teufel. <lacht> ah, eine Spinne. Bringt mir jetzt eine <lacht> Augenklappe. Nur eine Rüstung, oder? Auf Wasser. Angriff und Schadensresistenz. Oh, ich ja, muss die das. die sieht auch so cooler da. aus als die Haube. Ich lasse das dann. Ich, ich tu mal meine Haube hier Mar in, in, in Ja, die Maden, die gibt es irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Hm. Nee, so. Das ist grounded. Krass, wie die Augenklappe einfach plus, eins an, plus Angriff gibt und die andere nicht. Ja, die andere ist halt Verteidigung. Die Augenklappe bringt ist halt für einen Angriff und ist halt mhm. die Haube für eine Verteidigung. Hupsa. Wie gerade mit Walle und. So, was wollen wir denn noch herstellen? Wir wollen noch. Ich will Walle und hier, hier, Anne. Ich sammle noch ein bisschen Kleeblatt. Eine Eichelschaufel. Ich brauche noch oh, was zu reichen. trinken. Ja, dann musst du laufen und schon mal, bei mir ist zum Beispiel. Ein Guck mal, hier Tropfen. direkt über dem Lager. Direkt über okay. dir sozusagen ist ein Tropfen. Ja, voilà. Aber ziemlich weit oben. Ja, warte mal. Aber ganz nee, du kannst. Anders einfach umhacken das Gras. Ja. Zumindest sauber ein bisschen. Was ja. hast du da schon gar nicht? Ha, ich habe getrunken und jetzt sammle ich. viel. Ganz das? Kennst das jetzt? Mhm. Oha. Ich würde halt voll gerne einen Bogen haben und Pfeile, aber ich weiß halt nicht, woher wir Fliegenpelz bekommen. Wahrscheinlich halt von Fliegen, aber ich weiß nicht, wo die sind. Ich habe Angst und bin fasziniert zugleich. Okay. Hier ist irgendwie so ein Abgrund und da sind so leuchtende Pilze, die richtig geil aussehen und. Man kann aber nicht in den Abgrund runtergucken, weil da so da grünlicher mal, ja. Nebel ist. Da kommen wir auch mal direkt <lacht> hin. Ich komme mal. Großelig. Ich will aussehen. Ja, ich ich bewege mich auch nicht wirklich groß weiter, weil ich glaube, es ist nicht gut. Aber es sieht geil aus. Ja, das ist wohl ein Spiel. Ah, ne. Dafür können wir eine Gashaube nachher machen. Dann können wir da runter wahrscheinlich. Stimmt, die Gas... Da unten hat sich irgendwas bewegt, Leute. Wird ein bisschen zu... Ja. Die Musik wird komisch, ja, Leute. Ein da unten ist so eine Leuchtelarve, die, die backt da übel rum. Ich, ich geh mal <lacht> so zahlen. Torben hört mhm. richtig auf mich. Ja, weil, weil du, du hast das Feuer und. <lacht> und weiß ich nicht. Ich fühl mich unwohl. Dann ja, gehen wir zurück nach Hause. Ganz schnell weg. Oh, ich wollte jetzt Kläge können wir auch so langsam finden. schlafen. Ich habe aber keinen Klee gefunden. Ich sehe jetzt so langsam mal nichts mehr hier. Ui. Achso, weil ich meine Fackel angemacht habe. Hm. <lacht> Ui, hab was oh, passiert? Take hey, that, Vampire. Schreit denn der so rum? Okay, es ist halb neun. Hm. Eigentlich noch zu früh, aber wir können ja vor, vor, sechs äh, ah, vor zehn überhaupt nicht zu Bett gehen wegen. Okay, Wer hätte ja eigentlich Steine ich in mein so, Bett gelegt? Mehr. Was soll denn das eigentlich? Ja, ganz schön gemein. Ich weiß nicht. Doch, nicht. Was? <lacht> Aber ich, also, doch, also, ich, doch, ich, warte, mach's. ich war ich war, ich, war, ich, war mein Inventar ich will ich wollte ich schlafen. ich dachte, ich will ich hier ich ich dachte, ich, ich, ich jetzt ich die ich rein. ich tut mir leid. ich die ich rein. Es tut ich leid, ich ähm... ich musste ich mein Inventar etwas... Wer hat denn hier was gekocht? Das sieht schon irgendwie so aus wie so ein Kohlebrikett da. Ich oh, hab gerade so drauf, drauf erst. Ist ja okay. Walle. Okay. Das, <lacht> das ist halt so, wenn einer kocht, dann ist halt Kohlebrikett. Was war das? Gut. Cool. Hier ist auch gehört? Ja, irgendwas. Nee. Was also bei dir? Gemacht? Im Hintergrund bei dir? Ein Rabe! Oh mein Gott, über uns ist ein Rabe! Siehst ihn? Nö. Auf dem Laserstrahl! Da, wo ich hinschaue! Wo schaust du hin? Oder? Da! Oh, oh, oh, der ist ja riesig! Ja, natürlich ist er riesig! Hallo, hier bin ich, Rabel! Oh mein Gott, stell mal vor! <lacht> ich glaube nicht, dass du willst, dass er dich sieht, Wanne! Ja, ich glaube, das. Also, das ist ja nicht... ganz gut. Der kreift uns doch nicht an, oder? Äh, es gäbe einen Braten, falls jemand ein bisschen Hunger hat. Ist das dein Ernst? Dann ja, würde ich sagen, <lacht> können wir, <du mich>, oder? <lacht> Bei den Käfer hier nehme ich noch. Unglaublich. Den Käfer nehme ich mir noch. ja, äh, ja ich glaube, wir... Ja, schlafen wir acht Stunden. Ja, man kann ja nur acht. Let's go. Der Rabe da oben macht mir auch ein bisschen Sorgen. Es wenigstens hm, ja, nicht... perfekt. Nicht vier, sondern fünf. Das ist gut. Ja, perfekt. Hell genug auf jeden Fall. Sonnenaufgang jetzt. Mhm. Hallo Käfer. Okay. Oh Gott, ich muss erstmal was essen. Oh ja, ich bin auch ziemlich low. Ja, guck doch erstmal ins Fertig. Hier gibt's überall fertiges Fleisch, was schon fast kurz vor Verderben ist. Das Echt? Mal. Ach so, hast du da fertiges Fleisch rein in die Kiste? Ja, du hast die vorhin rein und da habe ich meinen Ja, auch dazu die geredet. sind noch nicht gebraten, meine gewesen. Ach so, dann habe ich meine ist wohl auch nicht gebraten. Meine sind. <lacht> <lacht> Man, du bist so gut manchmal. Ey. Ich dachte, die werden gebraten. Das ist so Nein! Wieso kann ich da nicht rein, wenn du, wenn du drin bist an der Kiste? Wäre doof. Weil dieses Spiel so funktioniert. Wie lange dauern die, bis die fertig sind? Man kann sind? drei Super. draufpacken? Naja, wusste ich das gar nicht. Das, noch. das hab ich irgendwie. Oh, der Rabe ist immer noch da. Nee, jetzt ist er. Oh, das da er Trinken hier wieder am Stein. Oh ja, ich will auch, muss auch was trinken. La la la la. Darum magst du nicht mehr reden. Doch, doch, ich bin jetzt gerade total beschäftigt, ey. Tut Torben mir du redet mute. so und sagt halt. so, boah, die gehen mir alles auf den Sack, das Nein, so ich scheiße. hab schon die ganze Zeit mit euch geredet, ich war mute nur, das war alles. auch Torben. Ja, wir fordern dir, oh mein Gott, so viele Sachen, oh mein Gott. So, ich bin full, full, full, ich hab alles auf Max voll. Ja, ich bin noch ready nicht. wieder. Ich brauche noch was zu trinken, aber ganz sicher, ganz viel. Sicher ganz viel. Ja, warte ganz noch gut. zwei Sekunden auf uns. Bei mir Rolle und Trinken hier. Wenn du hier oben stehst, kannst du easy trinken. Ähm. Hä? Oder du wirfst wieder irgendwas ab. Ich will einfach mal klettern. Klettern macht viel mehr Spaß. klettern macht viel mehr Spaß. Du bist doch so ein pop cheat kletterer Klettern jedem Spiel so rum. Vor allem hier, wenn man wirklich extrem, hier kannst du so. so übel hochklettern. Das ist. Und du richtig fallen und richtig viel Schaden bekommen Ups. Brauchst du noch Braten ähm, oder bist du voll ähm, <lacht> Torben? Ich brauch ähm, Wasser. Okay, dann nehme ich mir das eine fertige äh, mit. Okay, dann. Aber ähm, das ist Story weiter. Ja. Also hier habe ich jetzt irgendwas. Ihr habt ja was zu essen, essen für mich dabei, ne? Ich, ich habe nichts zu essen dabei. dabei. Au! Sorry. Du hast mich abgeworfen? Nein! Backyard, Nein. Niemals. Arsch! Ich hab... Ich hab Hallo, die reden hier. Hört ihr das nicht? Tiny. <lacht> hm? Hm? Ich bin klein! official log 89.08.05. Recording as I take my first steps into the the textures the the way the light falls upon every surface the subtle patterns in all of the objects that surround me the grass even common lawn grass looks like a structure from an alien world wait what's that sound the very earth is trembling over there what could it be an ant my <laughs> god today the world has changed forever <laughs> Wir haben by the way den Strahl repariert, ne? Ja klar haben wir das gemacht. Und da suchen die Maschine weiter. Und warte mal, ich will ganz kurz. Ich habe grad was gesehen, dass ich vielleicht kommen wir da hin. Diese die Pusteblume da oben beim, über mir. Wollen das hier so? Was denn? Das ist da dieses offene Teil da. Nicht? <lacht> Ach so, hast du drauf gehauen? das war so klar. <lacht> so so gehe ich immer mit Technik um. Ja, ich spiele ja gerade auch nebenbei noch Deep Rock Galactic und das ist auch der Weg, wie die alles heile machen. Einfach auf alles draufhauen, ja. was irgendwie. Wow, was ist das denn hier ja, jetzt? Also irgendwas übersehen wir. Was, was denn, Tom? Ich ja, hab Pusteblumen. Ich auch. Okay. Ein ja, die habe ich gerade gefällt. Alles wieder richtig äh, engagiert. Ich ja, hab Pusteblumen gefällt. Ich weiß noch nicht genau, was die mir bringen, aber ich habe jetzt zwei Pustelblumen. Ich Pusteblumen. Fluffiger Löwenzahn-Samen, damit könnte man sicher... Oh, das ist wie ein Fallschirm! Geil! Da kann ich jetzt einfach von überall oben runter springen. Hm. Warte, das muss ich mal in mein Inventar ziehen. Wo ist Tier 7? Mach ich das auf 4? Oh, das wollte ich gar nicht, ich bin doof. Meine. so, so. Nein, so. ich habe meine Axt weggeschmissen. Jetzt mal gucken. Ja. Also diese Maschine, ich weiß halt nicht, was wir da jetzt groß noch untersuchen sollen. Ah. Ja, Leute, ja, ich drücke jetzt mal eine Taste, ja? Seid ihr bereit? Mhm. <lacht> ich bin sowas von bereit. Ist so, ist von breit. Die Biene, geil. Oh oh. Aber oh, wir haben es geschafft, Durch durchgespielt. <lacht> das Ding ist kaputt gegangen. Baumfeld! Uh, like mm -hmm. Sehe ich auch so was also wir sollen zur also Eiche. ein bisschen zum Boom. Wo ist die Eiche denn? Auf geht's Okay. Wo war denn die Eiche? Ähm, schau einfach ein bisschen mehr nach oben und dann siehst du den Umriss des Baumes. Beziehungsweise folg einfach Walle. <lacht> ah, ich sehe schon. Das einfach ist so, wie es anders macht. Rüsselkäfer. Gut, ich wollte noch ein paar Kleeblätter sammeln. Sehr schön. Ja, ist echt so. So direkt bei uns gibt es sie nicht. Da pimmelt irgendwas. Was, was pimmelt ist hier? pimmelt? Es bimmelt was. Er pimmelt <lacht> herum. Er pimmelt. Das war doch, wo wir vorhin waren. Ja, hier. hier, Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter rechts vom Baum, oder? War das nicht? Oh, Leute, hier ist ich irgendwo ja so nicht. eine Station. Ja, das männliche. ich weiß nicht, das hat gebimmelt eben. Ja. Das I Saft, wichtig. Ameisenhüge. I don't want any Ameisenhügel. Da vorne hat's Eichel. Nur oh ja, hier bekommen. gibt's Eicheln. Ich will auch eine Eichel. Oh, das ist so falsch. Ja. <lacht> den gibt's... Den gibt's... Da kann man ein Schild draus bauen. Dann. Schild und der Schaufel kannst du Oh, ausbauen. ganz viel Saft und Eicheln. <lacht> Geil, Eichelsaft. Oh, hier geht's rein, hier geht's rein, hier geht's rein. Ja, wir müssen erst noch Eicheln abbauen. Ja. Und auch die Kappe mitnehmen. Ne? Eichelbrocken Alles. gibt's auch. Alles mitnehmen. Richtig. Oh oh. Was ist jetzt ist? Was denn? Ich glaube, da hat irgendwas gefunden, was er nicht finden wollte. Aber einfach nur dieses Hey, hey, hey, Anne, Anne, Anne. Ja? Da hinten in diesem Loch da vor mir, da sind auch ganz viele Eichen drin. Dann gehen wir ganz schnell rein. Warte. Hier vorne. Sollen wir noch schnell die Kieseln hier? Ja, äh, ja, ja. Ich, ich geh genau. auch rein. Weil ich Ui. Hä, hey, der Brack hebt sich durch den Strom. Ui. Ja, einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Das <lacht> <haben wir aufhören. lacht> reicht schon. Das reicht <lacht> mir schon. Tschüss. Da vorne ist die Explosion. Ja, mach mal nicht so schnell. Ich brauche mal ein bisschen, um ein bis bisschen ja, ich kletter. Ich will nichts übersehen. Oh, das ist aber, glaube ich, auch irgendwas cooles hier. Oder? Oder sieht das nur cool aus? Okay, das sieht nur cool aus. Eichelbrocken. Oh, was ist das denn hier? Eichelsaft ist das. Saftklumpen, ja, Saft... aber der braucht ein anderes Werkzeug. Ja, den Hammer hast du noch nicht, den Hammer? Äh, ja, ich doch. Baust, ich baue es dir ab. Komm her, da kommt übel Ach, so. viel raus. Ach ja, Naja, ich wusste nicht, dass, dass man den braucht. Sodatropfen, ob du waschst. Ganz viel Saft schon. Das ist gut, Oh weil ja, hier ist Soda. Da will ich rein. Gibt's, hier gibt's nichts in der Dose oder? Boah, die sieht übel verschickt aus in der Dose. Dong! Oh, Flowers. hier ist ein Zaun oder sowas mit dem Nagel. Oh, ich hab schon wieder zu viel im Moment. Kann ich schwimmen? ich erstmal ein paar Pilze? Erspähe eine Kreatur mit X. Ah. Okay. Wer hat, hast, hast, oh. du, hast du gerade gerufen? Ja, ich soll hier irgendwas ähm, erspähen. Ja, guck mal, hier, hier ist die Explosion. Lass du Spider. umschauen mit den ähm, äh, Die Mini-Spider habe ich jetzt aggressiv, ich aggressiv gemacht. Äh, ich um. glaube, wir sollten kurz zur Walle. Und ich bin weiß ich nicht, hat. Nee. Okay. Alle willkommen. Yes. Erstmal. The... Da unten ist die Mini-Spider. Jetzt geht's wieder los. Wo, welcher Spider? Bei mir, ich kämpfe gegen die. Was? Ah. Ich bin der Junior. Ah. Ey, wie heißt sie? So. Boah, oh, die ist witzig. Wirklich... Ja, der, der Akkord hat, muss, muss kiten und die anderen müssen hauen ja okay, lauf! ich muss Ausdauer regenerieren. Boah, das ist aber viel Leben noch. Ja, ich leg Lickon, das sind nur die <lacht> das Kleine. Du hast Akku, lauf! Ich hab Akku. Aua! Oh, ich bin fast tot. Musst hier weg. Ja, dann, ja, dann äh, halt dich. Ich bin voll, voll ich nie, also, Okay, wir haben sie. Stark. Was Stopp, gab's bevor hin? wir da reingehen. Wollen wir uns noch kurz umschauen weiter draußen? Äh, ja, Weiß ich nicht, ich glaube. Nee, ich will kurz zu diesen Pilzen. Muss auch noch was erspähen, hat man mir Meme gesagt mit X. Oh! Äh, große Späne. Äh, nein! Blablabla, blablabla. nein, nein Die hat mich gefangen! Ich Hilfe! Man... Ich bin tot. Wale, <lacht>. wir können dir nicht helfen, das ist dir klar. Rettet mein Loot. Ich renne erstmal. Aber oh, was steht denn die da auch einfach plötzlich da? Ich weiß nicht, ob sie mich verfolgt. Ich weiß nicht, wo ich bin übrigens. Oh fuck! Nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh! Nein. Stark. nein, Let's go, let's go, let's go! Definitely... Nein, ich bin im Mama! Mama! <lacht> nein! Ich bin <lacht> auch genau im Netz! Ich renne! Marie, geh verhilf mir! Geh in die Dose, da bist du bestimmt safe. Ich glaub, sie ist nicht mehr hinter mir. Ah, die kommt zu mir! Was? Was? Wieso? Hä? Ach, du hast überlebt. Ich, ich dachte, du bist gespawnt am Ding. Ja, oh, ich bin halt so tot. Die ist schon wieder bei mir. Oh, jetzt hab ich habe keine Ausdauer. Bin's. Das war jetzt anstrengend. Ähm, Recken, alle. Ich bin hier mal kurz weg. Yeah, ich hab die Wie lange habe ich die denn? Agro, bitte? Kann ich dir nicht sagen. Okay, sie ist weg, glaube ich. Die hört auf zu laufen. Okay. Musik hört auf. <lacht> mein Gott, sie kommt zu mir. Hast du sie jetzt? <lacht> äh, ja, nee. äh, hi, Anne. hi. Okay, okay, also die Spinne ist, ist übel, ich sag's dir. Ist voll cool, wenn du X drückst, Walle, dann kannst du wie so ein Fernglas rum, um dich umschauen. Ja, Und den Raben gucken. anschauen. Ich wollte gerade sagen, guck mal darüber, rüber, da ist ein Rabe. Und eine ja. Biene. Und eine Biene. Und neben dem Raben okay. ist so ein... So ein Fragezeichen. Turm. Wie das die ein Fragezeichen? Wir kennen ich die nur nicht. <lacht> ja, wenn du mit X an die Biene rangehst, dann kommt da so ein Fragezeichen. Echt? Und du kannst so hier markieren damit. Aber wie markiert man? Oh ja. Ja, mit, mit, einfach mit hier, ähm. Linke Maustaste. Oh fuck, die ist ja da. Die wo? Oh, unter uns, unter uns, warte. Oh, wie hast du das gemacht? Oh, ja. Was denn? Das das, das, das. Schaut euch die Spinne an. So groß. Keine Ahnung, ich habe nichts gedrückt. Ähm. Ich hab ich habe halt. <lacht> ah, ich habe mit X die Spinne einfach angeschaut. Und dann kann ich mit Linksklick sie an, anklicken. Die hier hochkommt, eine sind wir so tot, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ob die hochkommen. Spinne-Kreatur, hm? das haben wir gemacht. Ah, das war mit, wenn du drauf bist und dann E drückst. Danach ist die dann... Ah, ich habe den Raden markiert. ist ist er weggeflogen. Okay. Warte, wenn ich jetzt Ich habe ein bisschen so Angst ohne euch so hier. Alt. Könnt ihr bitte jetzt gleich kommen? <lacht> ja, wir sind ähm, wo bist du? Da. Ja, die ja, Spinne müssen... ist halt direkt unter uns. Nee, komm, wir gehen halt hier rüber. Zack, boom. Komm, Balle. Hier ich ist alles ja, gehen mal ein bisschen Richtung Wasser, genau. Überhaupt, das ist überhaupt nicht lustig. Äh, das Problem ist, äh, ja genau, lass Doch mal hier schon. hinten runterlaufen. <lacht> Doch schon. <lacht> wir dürfen nur die Innen nicht aufwecken, die spinnen. Hier, hier sollten wir eigentlich fein sein. Ja, hier sollten wir fein sein. Ich will jetzt nämlich endlich auch mal an dieser Scheißpilze und will gucken, ob man die fällen kann. Jetzt darf halt nur nicht wieder die Big Spider hier kommen. Nee, okay, geht noch nicht, schade. Wollen wir da mal jetzt... Okay. Ja. Eingang.